Assalamu alaikum und hallo, wie geht's euch meine lieben Freunde des Kampfsports? Neuigkeiten? Ja, es ist soweit. Am 18.3. im hallmann der liebe Bülent hat sich Gedanken darüber gemacht, wie er die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien unterstützen kann und veranstaltet aufgrund dessen jetzt am 18.3. eine Charity-Gala. Versäumt es nicht, es wird sicher wieder großartig und fantastisch. Denn ich selbst bin Vendetta Champion Titelträger gewesen. Bis 77 Kilogramm, das war 2019 gegen den Christian Draxler. Klarer Sieg, erste Runde, easy money, easy game. Wer ist denn der Hauptkampf am 18.03., sprich bei dieser Charity Gala? Das ist niemand geringerer als unser lieber Bruder Ratet mal, Sado Ucha. Sado Ucha, ein stabiler Kämpfer, extrem talentiert, motiviert, begabt und er lässt keinen Gegner aus. Mein Name ist Sado Ucha. Ich bin Profi-MMA-Fighter mit 18 Siegen und kämpfe am 18. März bei der Vendetta 33 in Wien. Mein Gegner ist Tazo aus Georgien. I am Thomas Willi, MMA-Fighter from Georgia, Samson Und I am planning to return to my homeland as a champion. Am 18. März in Wien, der Hauptstadt Austria, unser Fight for the Vendetta Championship Belt. Das mit viel Arbeit und Tuchhaltervermögen hundertprozentig geht. Darum möchte ich diese Gelegenheit nutzen, um mich bei jedem zu bedanken. Danke an meine Fans, Sponsoren, Familie und Freunde. Wir sehen uns am 18. März bei der Vendetta 33 im hallmann dorf Also, du trainierst auf Berge, ich trainiere im Wald. Ich warte auf dich. In Wien ist anders. Okay, das ist Sado Ucha, ein stabiler, talentierter Kämpfer. Schaut einfach auf sein Instagram vorbei, da werdet ihr mehr erfahren. Sado-Uccia mit runden C. Dann haben wir den berüchtigten Besnik Limani. Ein gefürchteter Striker, mittlerweile auch auf MMA. Und das wird heiß. Seht selbst. Besnik Limani, ein Kämpfer, der lässt Feuerwerke los, das kann man sich nicht vorstellen. Und man sollte bei diesem Kampf auf alle Fälle nicht zwickern, denn dann könnte es sein, dass du genau diese eine Sekunde verpasst, wo er den Gegner in die ewigen Träume schickt. Dann haben wir noch einen ganz berüchtigten Kämpfer, und zwar von der Alpha Shizu Akademie. Die ich persönlich kenne die Trainer sehr sympathisch und auf einem anderen Niveau. Ich denke für mich persönlich die Alpha zu Akademie, eine der besten zu Akademien generell überhaupt derzeit in Wien. Schauen wir uns einfach mal an. Ein junger, talentierter Kämpfer. Es ist nicht mehr so wie zu meiner Zeit, als ich mit MMA begonnen habe. Da hat es noch geheißen, wer am meisten aushält, der wird den Kampf gewinnen. Heute, die jungen Athleten sind auf einem technischen Niveau, das nicht mehr vergleichbar ist zu der Zeit, wo ich mit MMA begonnen habe. Deswegen ist es für mich auch extrem schwer, hier überhaupt mithalten zu können. Aber nichtsdestotrotz, ich befinde mich mittlerweile in Vorbereitung. Mein nächster Kampf, so Gott will, in drei bis vier Monaten. Denn ich habe gesagt, dieses Mal werde ich eine professionelle Vorbereitung über mich ergehen lassen. Nicht nur ein Monat, dass der Alexander Wesner zum Beispiel ein leichtes Spiel hat, sondern so wie damals gegen die Christian Draxler, habe ich drei Monate intensive Vorbereitung gehabt. Und ich kann euch garantieren, mein nächster Kampf wird das absolute Highlight meiner Karriere und es ist noch lange nicht das Ende. Denn ich habe mir selbst geschworen, solange ich dieses Feuer verspüre, muss ich in diesen Käfig. Und ich freue mich, wenn sie mich unterstützt. Abonniert den Kanal, drückt den Daumen nach oben und versäumt nichts mehr.